So, ich würde jetzt mal eiskalt behaupten, ich bin die Queen unter den Logos. <lacht> keiner wollte mit mir antreten, ja, deswegen sitze ich hier heute alleine und mache mit euch die Logo-Challenge und ich würde sagen, los geht's, ich habe keiner der Logos vorher gesehen. Ihr dürft natürlich mitraten und mir in den Kommentaren verraten, wie viel ihr geschafft habt, ja. Los geht's mit dem ersten Logo. Fünf Sekunden sind um. A few moments later. Los <laughs> Angeles. Okay. Windows. iOS. Microsoft. Microsoft. Yeah, and Windows, okay. Microsoft, Windows, come on. <laughs> Garanti. Lacoste. Tuxel. <laughs> Yeah! Das ist so krass, die Magie eines Logos, einer Farbe ist einfach wow. Branding. <lacht> Amazon. <lacht> das ist einfach nur ein blauer Strich, was soll denn das sein? Weiß ich nicht. Beko. Was? Beko. Beko. Mm -mm. Come on, was ist das bitte? Ein Baum? Warte mal. L'Occitane. Mhm. Nee, sorry, kenne ich überhaupt nicht. Shell. Ich komme nicht drauf. Warte mal. Te Taylor. Toyota. <lacht> Was ist das bitte? Taylor. Taylor Brand. Tesla. Ah Tesla, ja. Reebok. Skechers. <lacht> B B B B ne mm -mm. Blackberry Blackberry mm -hmm. Telefon ne <lacht> Airbnb Araskargo <lacht> <lacht> Kloster Klosterfrau Melissengeist <lacht> noch nie von dieser Marke gehört du Red Bull MTV yes. Stopp ey ich bin echt eine Logo Queen ich kenne fast alle Logos ja aber das ich hab's aber ich komm da nicht drauf sorry um, das Andro ja, ja, das U und das A, ja. Das ist eine Sportbekleidungsmarke. Archenik! 2000 years later. Du? TV Channel. TV Channel? Okay, Leute, ich gucke nie Fernsehen. <lacht> Deswegen kenne ich die Sender überhaupt nicht. Ja. NBC. NBC. Also ich glaube, in diesem Logo sieht man auch einfach knallhart so ein, wie nennt man diesen Vogel noch? Ihr seht's, aber das sieht man nur indirekt. Also ich habe beim ersten Blick nur diese Symbole gesehen, diese Blasen, aber beim näheren Hingucken seht ihr ja diesen Vogel da drin. Krass. Mindblowing. <lacht> Next. Ich glaube, es ist eine Bekleidungsmarke, schätze ich jetzt mal. Aber ich weiß es nicht. Gib mir einen Tipp. Uh, this is a luxury brand. Das ist eine Luxusbrand. Okay, da bin ich raus. Ähm, weil ich, ich lege null Wert auf Luxusbrands. Weil ich habe das Gefühl, diese Luxus-Designer, sachen kaufen nur Leute, die so aussehen wollen. Ich will nicht so aussehen. Luxusbrand. Go to the, your channel, the same family. Ralph Polo? No, no, go, ahead, go ahead. Mm -mm. Hermes? Nee, bin ich raus, Leute. Hättet ihr gewusst, dass das das Hermes-Logo Hermes -Logo ist? Nee, sorry. Poblarone. Ja! <lacht> cool. Puma. <lacht> warte, das ist eine Cargo-Firma. TNT? Mm, es ist eine Cargo, aber ich weiß nicht, welches. Ah, warte. Du, FedEx! FedEx, FedEx, oh Gott, musste ich scheiße lange überlegen, FedEx. Ich glaube, hier sieht man auch in dem Logo, ey, das ist einfach so boom, dass da ein Pfeil ist, ja. Und der Pfeil sagt einfach, wir sind ein Transportunternehmen. Und das ist so geschickt in diesen FedEx, in diesen Part eingebaut, dass man das eigentlich gar nicht als Pfeil wahrnimmt, sondern einfach nur als Leerzeichen. Genial, boom, genial. Tag heuer. Ich weiß, dass es was mit einer Uhr zu tun hat, aber ich weiß nicht, was das ist. Quarz. Swatch. Warte mal. Nee. More expensive. More. Ah, Rolex. No. Rolex City. Kind of. mm. And stars with all. Ich glaube Khan hat mal dafür geworben, wenn ich mich nicht täusche. Omega. Omega. Äh. Oh, nee. Sorry, Omega. <lacht> Swiss. Swiss, ist das? Ne? Squatch. Ist das jetzt ein Logo? Ah, äh, La Roche Posey. Warum? Ja! Lancôme. Okay, das muss eine Automarke sein. Boah, bei Autos bin ich echt raus. Ne, bei Autos. Ah, Suzuki. Ist Suzuki, eine Automarke. Ja, also wenn Sam jetzt hier wäre, der ist übrigens leider nicht da momentan. Deswegen hatte ich eigentlich das Video mit ihm wahrscheinlich gedreht. Der hätte sofort gewusst, ich weiß es nicht. Sag mal, mich sag mal. Mitsubishi. Oh, ja, Mitsubishi. Oh, stimmt. Ja. Boah, das habe ich letztens irgendwo gesehen. Oh, nee, scheiße. Banker. Ah, okay, das ist ein altes Logo und das hat sich wohl geändert. Eine türkische Bank, nee. Hä? HSBC? Nee, da kann ich mich nicht dran erinnern, nee. Meine Connections zu Banken sind jetzt ehrlich gesagt nicht so, also ich bin nicht so oft bei der Bank und kenne mich da mit Ökonomie und so auch überhaupt gar nicht aus, also da bin ich eher so ein bisschen... Nars. Nars. Das ist ein schwarzes kleines Herz, NYX. Ja? Yeah? Wow. <lacht> Oha! <lacht> Hättet ihr nicht gedacht, wie mir... Okay, ja. Äh, Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Mac. <lacht> <lacht> Mit Kosmetik habt ihr mich da. Und ihr seht ja auch nur, dass ich nur einen bestimmten Part jetzt zum Beispiel bei diesem Logo erkenne. Hier bei dem MAC ist es nur das Äh. Und trotz dieses Ähs erkenne ich, welche Marke das ist. Also Branding, geil. <lacht> Converse. Richtig? Dodo. Yay. Dieses Logo habe ich in meinem Leben noch nie vorher gesehen. Ich habe noch neuen girl mit einem logo Kategorie? But guess what? From the color, I, from the form, how, how do you feel when you see it? I mean Okay, um, I'm, I'm Ich, ich vermute, dass es guess, guess who's the Cardi-Grober. Children. children. Okay, ja. Kinder, ich denke mal, dass das Kinder ist. Irgendeine Spielzeugmarke? Clay Company? Baskin-Robbins. Mm. Don't you know. Baskin-Robbins Ice Cream? Hab ich noch nie gehört. At least you could guess that it's for children. Barbie. <lacht> I'm a Barbie, girl, in the Barbie world. Dominos. Das ist easy peasy. Das hat auch irgendwas mit Kleidung zu tun. Nee, warte mal. Rechtsschutzorganisation. Peter. <lacht> Save the... Das ist ja ein Panda-Bär. Ah, ah. WWF. Mm. WWF World. Nee, da bin ich raus. Das ja, Als ich wusste, in welche Richtung es ging, aber ich habe tatsächlich nicht erraten, was es war. Worldwide Found for Nature. Okay, habe ich wirklich tatsächlich noch nie gehört. Volkswagen. Volkswagen. Volkswagen. Äh, Motorola. Der hat nicht gedacht, dass ich das in Motorola erkenne. Pepsi. <lacht> Gillette. <lacht> Zwischen dem G und dem I, passt mal auf, sieht man übrigens auch eine Rasierklinge. Also die Schärfe der Rasierklinge. Ach, Das ist so genial, Leute. Das ist so... Bam. Auto? Ferrari? Das war jetzt aber schwierig, ne? Das war jetzt tatsächlich nur ein Zufalltreffer, dass ich Ferrari erraten habe. Next. Bitte! Ich würde sagen, ich habe jetzt 90 würde ich sagen, habe ich erraten. Schreibt mir doch gerne mal, wie viel ihr erraten habt, ob euch das Video Spaß gemacht hat, ob ihr mir ne Wünscht. Und ja, ich glaube, da gibt es einfach noch so viele Logos, die ich jetzt hier gar nicht gesehen habe, die ich einfach noch so im Kopf hatte wie Coca-Cola oder so, den ich gar nicht gerechnet habe, aber die kam mir nicht vor. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bis bald, Rian. Tschüss. <lacht>